Hallo, das ist das letzte von drei Videos zu Word. In diesem geht es um Tabulatoren. Tabulatoren sind eine der Funktionen, die ganz oft nicht oder dann falsch genutzt werden. Ähm, sie sind aber sehr nützlich und wie Absätze und Zeilenumbrüche grundlegend für Word und andere Schreibprogramme. Du das siehst, heißt, ich habe hier ein Dokument erstellt, es ist noch nicht gespeichert, werde ich hier auch nicht machen, weil ich es nicht lange brauche und ein paar von diesen Zeilen absetzen, von diesen Absatzzeichen eingeführt, durchdrücken der Enter-Taste. Wieder nehme ich das Beispiel Lebenslauf. Du kennst das bereits. Du musst angeben, welche Ausbildung du bisher gemacht hast. Diese Linie hier formatiere ich schwarz. Ich mache keine Unterstreichung, weil das einfach nicht passend ist, nicht mehr modern ist. Ich habe hier schon aufgelistet, Primarschule, Oberstufe und ich gehe davon aus, dass du schon eine Lehre gemacht hast oder sie jetzt gerade machst, vielleicht schon abgeschlossen hast und dich jetzt auf deine erste richtige Stelle nach der Lehre bewerben wirst. Wenn du jetzt hier also schreiben willst, zum Beispiel ähm, Bux oder Delicon oder wo auch immer Adlicon, dann könntest du natürlich mit der großen, langen Taste, der Space-Taste oder Abstand-Taste ein paar Punkte einfügen und das hier einschreiben dasselbe dann bei Oberstufe aber wenn du genau hinschaust siehst du das ist eigentlich nicht exakt übereinander ausgerichtet und auch wenn ich einen Punkt zurücklösche oder wieder einen einfüge ich es nicht wirklich auf eine Linie außerdem ist es umständlich zu formatieren ich kann nämlich die Punkte gehören nämlich zum letzten Wort und ich kann nicht zwischen die einzelnen Wörter springen mit den Tasten. Leute, die die Tastatur benutzen, um schnell von einem Ort zum anderen zu gelangen, die, die ärgern sich, weil sie hier Primarschule und die Punkte nicht trennen können. Das ist ein Wort. Stattdessen kannst du das Ganze markieren und eben einen sogenannten Tab einfügen. Das ist übrigens die Taste fast ganz links oben mit diesem Pfeil, der wie in eine Wand hinein zeigt. Ich drücke die und sie ersetzt mir auch gleich die Punkte. Dasselbe mache ich hier. Ich markiere es diesmal mit der Maus, Tab und auch hier. Jetzt wichtig, die Tabs werden für jede Linie oder für jeden Absatz neu bestimmt. Wenn ich also hier diesen Absatz wähle und hier zum Beispiel einen Tabulator im Lineal setze bei 3 oder vielleicht 4, dann verändert sich der hier nicht in der Linie darunter. Ich müsste den also wieder anwählen, wieder 4 klicken und dann genau auf die gleiche Stelle. Word hilft mir dabei zwar ein bisschen, aber trotzdem umständlich. Stattdessen kann ich alles auswählen. Ich sehe jetzt übrigens, du siehst hier diesen kleinen grauen Tabulator. Hier ist er schwarz. Wenn ich mehrere Linien auswähle, ist er grau. Warum ist das so? Weil eben nicht alle drei Linien den gleichen Tabulator gesetzt haben. Er zeigt damit an, es sind Tabulatoren vorhanden, aber sie gelten nicht für den ganzen ausgewählten Bereich. Wenn ich die beiden anwähle, sind beide Tabulatoren schwarz, weil sie gelten, gelten eben für beide Linien. Für alle drei muss ich sie nochmal neu setzen. So, jetzt ist es bei allen drei schwarz. Und du siehst auch, die Schreibmarke kann hier eingesetzt werden. So. Das kann ich nun auch verschieben. Ich wähle wieder den ganzen Bereich aus, verschiebe den Tabulator mit der Maus im Lineal. Wie bereits vorhin für die Absätze gibt es auch hier einen, ein Untermenü, wo das Ganze noch ein bisschen genauer geschehen kann. Ich kann die tab -Stops hier ganz genau ausrichten. Oft bietet es sich dann aber an, zuerst mal alles zu löschen. Du siehst, jetzt sind es genau 4,25. Das kann ich natürlich wieder manuell verschieben, aber wie gesagt, übers Menü geht das schneller. Du siehst übrigens im Menü, oder hast du es vielleicht gesehen, gibt es auch noch Ausrichtung, links zentriert rechts. Es gibt nicht nur Tabulatoren, so wie du sie kennst, mit diesem Pfeil, der nach oben und dann nach rechts zeigt, das ist ein sogenannter Tab links. Es gibt auch noch andere, es gibt einen Mittel- und einen rechtsorientierten Tabstop. Nur um dir das zu zeigen, wenn ich hier noch die, den Ort und das Datum hinschreibe, Books, 3. März 2017. Und jetzt sage ich möchte das Ganze nach rechts ausgerichtet haben, füge ich einen Tabulator ein. Ups, was passiert übrigens? Es wird die erste Zeile eingezogen. Wenn ich einen Tabulator in einer einzelnen Zeile einfügen will, muss ich Ctrl gedrückt haben. ctrl Ctrl unten und dann Tab. Klicken. So. Das passiert mir nur, wenn Text schon hier steht. Wenn nur ein Absatzzeichen ist, kann ich schon Tabulator setzen. Bitte nicht so, wie ich es hier gleich mache. 3, 4, 5, 6 bis ich am gleichen Ort bin. Das ist nicht gut. So, das sehe ich gar nicht gern. Das macht keinen Sinn. Du machst besser einen Tabulator. Hier noch einen, hier noch einen. Dann wählst du das Ganze aus und sagst, okay, ich hätte es gern in der Mitte hier zum Beispiel. Gehen wir zurück zu unserem Rechtstabulator hier oben also. Wähle noch aus, ich setze ihn hier am Zeilenrand und du siehst, das Ganze wird rechts ausgerichtet. Wir haben also einen Rechtstabulator, hier einen Linkstabulator und hier noch die mittigen Tabulatoren. Die braucht man eher selten, aber um dir zu zeigen, wenn ich zum Beispiel Zahlen hinschreibe, so, dann kann ich damit erreichen, dass der Punkt immer am selben Ort ist. Du siehst, der Mitte-Tabulator gibt mir die Position des Punktes an.